Wissenschaftler fordern Stopp für Forschung an Horrorviren. Biolabore in der Ukraine. Zweieinhalb Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine brachte T-Online am 11. März 2022 in seinem Nachrichtenportal die Meldung, who der Ukraine, Krankheitserreger in Laboren zu zerstören, was vermutlich eine neue Schockwelle weltweit hervorrief. Die zuvor ergangenen Warnungen aus Russland über das Vorhandensein solcher Biolabore wurden als Fake abgetan. Nun hat die WAU das aber bestätigt. Weltweit gibt es Pentagon-Laboratorien in 25 Ländern. In der Ukraine wurden solche Biolabore besonders in den Jahren 2014 bis 2017 von den USA unterhalten, denn in diesem Zeitraum war in ihrem eigenen Land die Finanzierung von Gain-of-Function-Experimenten, insbesondere mit Influenza, SARS und MERS-Viren, ausgesetzt worden. In der Ukraine sind in neun größeren Städten US-Biolabore bekannt. Nun brachte Vassili Nebensia, Russlands Botschafter in den Vereinten Nationen, neue Beweise, dass es in der Ukraine mindestens 30 verdächtige Biolabore gibt, die von den Vereinigten Staaten im Rahmen ihrer Defense-Threat- Reduction Agency gemeinsam finanziert werden. In diesen sogenannten Biolaboren oder Forschungseinrichtungen wird die Gain-of-Function-Forschung, kurz GOF, betrieben. GOF ist ein umstrittener Bereich der biomedizinischen Forschung, bei dem Organismen mit neuen Fähigkeiten ausgestattet werden und experimentiert wird, wie sich diese dem Organismus anpassen lassen. Zum Beispiel werden natürlich vorkommende Viren durch Veränderungen der Gensequenz so angepasst, dass Erreger, die normal nicht von Tieren auf Menschen übergehen, dann doch in menschliche Zellen eindringen können. Vereinfacht ausgedrückt werden Krankheitserreger im Labor so hochgezüchtet, dass sie ansteckender werden. Angeblich soll auf diese Weise erforscht werden, wie die Erreger bei entsprechenden Mutationen in natürlicher Umgebung besser bekämpft werden könnten. Tatsache ist jedoch, dass der Ausgang solcher Experimente oftmals schwer oder gar nicht vorhersehbar ist. Ein solch schlimmer Fall ereignete sich 2015 in Süd- und Mittelamerika. Das bis dahin für den Menschen völlig harmlose Zika-Virus wurde durch Genveränderungen gefährlich gemacht, insbesondere für das ungeborene Leben. Es verursachte am Fötus einen Geburtsfehler, die Mikrozephalie. Eine deutliche Verkleinerung des Schädels mit möglicher geistiger Entwicklungsverzögerung. In der Sendung Pandemien, Ziele, Wege, Drahtzieher berichtete KLATV unter anderem über das Leid betroffener Familien. Aufgrund des Risikos nicht vorhersehbarer Folgen der beschriebenen GOF-Forschung darf nur in Hochsicherheitslaboren gearbeitet werden. Davon sind laut Tagesspiegel weltweit 59 mit der höchsten Biosicherheitsstufe 4 in Betrieb. Sie sind so konzipiert, dass dort sehr gefährliche Viren und Bakterien, welche schwere Erkrankungen verursachen und gegen die es keine bekannten Gegenmittel und Impfstoffe gibt, erforscht werden können. Allerdings gebe es keine verbindlichen internationalen Standards für das sichere und verantwortungsvolle Arbeiten mit Krankheitserregern. Es gibt also weltweit kein Biotechnologielabor, das sicher genug wäre, um einen Austritt solch gentechnisch veränderter Viren garantiert ausschließen zu können. Auch im chinesischen Wuhan, das für den Ausbruch von Corona verantwortlich gemacht wurde, befindet sich eines dieser Hochsicherheitslabore. Dr. Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, einer der Gründer und Befürworter der Gain-of-Function-Forschung gab in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung am 8. Februar 2022 zu, es wurden in Wuhan durchaus Sachen gemacht, die man als gefährlich bezeichnen könnte. Ganz offensichtlich birgt diese Art von Forschung das Risiko schwerer Pandemien in sich. Aufgrund dieses Hintergrundes ist die Empfehlung der WHO gegenüber der Ukraine allzu verständlich hochgefährliche Krankheitserreger in ihren Laboren zu zerstören, um mögliche Ausbreitungen aufgrund militärischen Angriffen zu verhindern. Diese Gefahr und das mit dieser Forschung einhergehende Risiko, das große Teile der Weltbevölkerung auslöschen könnte, haben 45 internationale Wissenschaftsforscher zu einer dringenden Forderung bewogen. In der sogenannten Hamburger Erklärung wurde umgehend die weltweite Beendigung der hochrisikoreichen Gain-of-Function-Forschung an Krankheitserregern gefordert. Nach ihren Erkenntnissen bestehe die Gefahr, dass weitaus gefährlichere Viren in Laboren entstehen könnten als das Coronavirus. Der notwendige Stopp dieses Wissenschaftszweiges gebietet die Überwachung und kontinuierliche Kontrolle durch eine unabhängige internationale Aufsichtsbehörde. Es liegt in der Verantwortung der Wissenschaftler und der Medien weltweit, auf dieses riesige Gefahrenpotenzial hinzuweisen und Politiker wie auch die Gesellschaft als Ganzes zu sensibilisieren. Verehrte Zuschauer, verbreiten Sie diese Sendung, bevor sich die ersehnte Vorhersehung von Bill und Melinda Gates erfüllt. Das nächste Virus wird wirklich Aufmerksamkeit erzeugen. Wir werden uns für den nächsten Virus vorbereiten müssen. Und der wird wirklich Aufmerksamkeit erregen.